Jetzt links abbiegen. Können wir Ihnen helfen, Miss? Komm schon. Wenn sie dich hier finden... Wo steckst du? Töten sie dich. Wir wenn sie noch näher kommen? Lauf!